hier ein ganz kurzes Video dazu, wie Sie die Balken in einem gruppierten Balkendiagramm umsortieren können. Wenn Sie sich anschauen wollen, wie so ein gruppiertes Balkendiagramm erstellt wird, schauen Sie sich das entsprechende Video dazu an. Wenn das Diagramm dann erstellt wurde, ist es normalerweise so, dass Sie hier die Ausprägung der unabhängigen Variable haben, in diesem Fall alte Bundesländer und neue Bundesländer. Und dann innerhalb der Ausprägung dieser unabhängigen Variable sehen Sie dann, die Ausprägung der abhängigen Variable, in diesem Fall hier die Einschätzung der Wirtschaftslage. So ist das Diagramm in Ordnung und lesbar. Noch besser ist es allerdings, wenn wir die Ausprägung der unabhängigen Variable direkt vergleichen können. In diesem Fall also, so dass wir jeweils die alten und die neuen Bundesländer direkt nebeneinander haben für die verschiedenen Ausprägungen der Einschätzung der Wirtschaftslage. Und das funktioniert folgendermaßen. Man klickt hier mit einem Rechtsklick auf das Diagramm, so dass man den Graph Editor öffnen kann. Dann muss man einmal einen Doppelklick hier machen auf den Bereich des Diagramms und dann hat man hier oben die Möglichkeit auf Rotate zu klicken. Sobald man Rotate klickt, wird das Ganze so umsortiert, wie Sie das hier jetzt sehen. Wir haben also jetzt die Einschätzung der Wirtschaftslage als sehr gut und können dann direkt die beiden Ausprägungen der unabhängigen Variable vergleichen. Hier also die alten Bundesländer und die neuen Bundesländer. Genauso dann auch für die ganzen anderen Ausprägungen.